Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass Sie alle hier sind, so zahlreich, trotz des schönen Wetters. Und es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen zur diesjährigen Veranstaltungsreihe der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Eva Maurer, ich leite die Bibliothek und ich möchte ausnahmsweise, bevor wir ins Thema der Reihe starten und in den Abend, ganz kurz einige Worte äh, in unserer eigenen Bibliothekssache sagen. Wir werden nämlich nächstes Jahr, 2019, einen runden Geburtstag, nämlich 60-jähriges Jubiläum feiern. Und das werden wir mit einer kleinen Ausstellung in der Bibliothek Münstergasse würdigen. Hier ist das Cover dieser Karte, die ich hier auch habe. Und alle Informationen eigentlich zur Ausstellung und zur Vernissage und zur Entführung, die stattfinden werden, finden Sie auf dieser Karte. Nehmen Sie, sich, nehmen Sie also eine mit. Wir würden uns freuen, Sie zu sehen. Ähm, wer unseren Newsletter abonniert hat, kriegt dann auch in den nächsten fünf Tagen oder so von uns noch Post. Und wer das noch nicht getan hat, den würde ich natürlich ermutigen, das zu tun. Ähm, wir Werden Sie nicht bombardieren, aber gelegentlich so drei, vier, fünf Mal im Jahr mit Neuigkeiten aus der Bibliothek ähm, informieren. Ja, das war es eigentlich schon und jetzt gehen wir ins Thema. Jetzt gehen wir nicht 60 Jahre zurück, sondern eben 100 Jahre in die Wende vom Jahr 1918 zu 1919. Es ist ein Zeitpunkt, der so für unsere nächsten sechs Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe der Ausgangspunkt sein wird. Das ist das Jahr, das unbestritten klar eine Epochengrenze markiert und oft eigentlich so ein bisschen zum Beginn des kurzen 20. Jahrhunderts erklärt wird. In den letzten Jahren sind ja der Verlauf und die Folgen des Ersten Weltkriegs gerade im östlichen und südöstlichen Europa stärker in den Fokus der Forschung gerückt. Und wer sich für diesen Zeithorizont eben voran des Krieges und der direkten Kriegsauswirkung interessiert, dem würde ich die Podcasts unserer Reihe von 2014 ans Herz legen, wo wir einige Aspekte schon aufgeschaut haben. Jetzt aber eben schauen wir nach 1918, wo es einen Neuanfang gibt. Und wenn wir den Blick auf die Karte werfen, dann sehen wir, dass gerade im Südosten und in Ostmitteleuropa es eigentlich nach 1918 zu den größten territorialen Veränderungen äh, im Gefolge des Ersten Weltkrieges kam. Also hier entstanden eine Vielzahl neuer Staaten, die es ähm, zum großen Teil bis dahin noch gar nicht gegeben hatte. Denken wir an die Tschechoslowakei, die drei baltischen Staaten, das Königreich Jugoslawien beispielsweise. In anderen Staaten, gab es zwar unter dem gleichen Namen um ein Territorium, aber Grenzen und Umfang und Bevölkerung unterschieden sich, wenn wir jetzt mal das Jahr 1920 nehmen, deutlich von früheren Staaten gleichen Namens. Also wie eine Art neue Version, quasi denken wir an Ungarn oder Rumänien, aber auch Polen. Es gibt, also die Staaten haben sich zum Teil auf der Landkarte verschoben, ausgedehnt oder sind geschrumpft. Und damit verbunden ist natürlich auch ein zentraler Problemkomplex, der viele dieser Staaten in den Jahren, die jetzt kommen, beschäftigen werden, nämlich diese Spannung zwischen den eigentlich nationalstaatlichen Idealen, die hinter vielen Staatsgründungen stehen, und den demografischen Realitäten im östlichen und südöstlichen Europa, wo eine Vielfalt eben sprachlich-religiös unterschiedlicher Gruppen in gar nicht klar abgegrenzten Siedlungsgebieten lebt. Die Minderheiten habe ich jetzt aufgegriffen, weil sie, finde ich, stellvertretend für eine viel weitere Frage stehen, nämlich, wer in diesen neuen Staaten eigentlich in welchem Umfang ähm, beteiligt sein soll am politischen Leben, am sozialen Leben, am kulturellen Leben und am wirtschaftlichen Leben und wie dieses Leben dann eben aussehen soll in diesen neuen Staaten. Und dann kommt eben die Frage ins Spiel, was bedeutet Fortschritt, Modernisierung und Modernität? Was heißt modern? Welche Modernisierung wollte man verfolgen? Es ist klar, wir haben ähm, neue Regierungen, die irgendwo ein schweres Erbe des Ersten Weltkriegs antreten müssen. Also auch viel Zerstörung, ähm, viel Zerstörung von Ressourcen, die neue Strukturen aufbauen müssen, die sich von ihren Vorgängern distanzieren müssen. Und gleichzeitig, das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn wir uns hier auf Ost-, Mittel- und Südosteuropa konzentrieren, ist im Hintergrund natürlich immer die Folie dieser neuen Modernisierung der Sowjetunion, der jungen Sowjetunion am Ostrand, die jetzt, ähm, wo alles noch im Werden ist, wo eine eigene Spielart der Modernisierung entwickelt wird, die so oder so im Hintergrund präsent ist, ob als Abgrenzungsfolie oder eben als ähm, Ideal auch immer noch für viele, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja, wir haben äh, dieses <lacht> diesjährige Motiv der Karte sind Molkerei-Mitarbeiterinnen äh, aus einer Genossenschaftsmolkerei in Pilsen. In der Tschechoslowakei, vermutlich aus den 20er Jahren, ist dieses Motiv, diese Damen schauen hier etwas halb skeptisch, halb auch fröhlich, optimistisch, finde ich, in dieser vermutlich eher ungewohnte Kamera und vielleicht auch in die Zukunft. Ist, wirtschaftlich ist die Zwischenkriegszeit jetzt geprägt in vielen Ländern von unterschiedlich intensiver, aber doch überall präsenter, eigentlich Technisierung, Modernisierung, Industrialisierung, die äh, vielerorts eine sehr traditionell landwirtschaftlich geprägte Wirtschaftsstruktur verändert, nachhaltig verändert und damit verändern sich auch die Sozialstrukturen. Eben 30 Jahre später wird diese Molkerei sicher schon sehr anders aussehen. Am Beispiel der Frauen zeigt sich aber auch der grundlegende, nicht nur wirtschaftliche, sondern tiefgreifendere soziale und politische Wandel. Eben Die stärkere Beteiligung an der außerhäuslichen Erwerbsarbeit ist sicher ein Aspekt, aber natürlich auch die politische Teilhabe. Wir haben 1918 neue Staaten, die entstehen, die ja zum großen Teil parlamentarische Republiken sind oder konstitutionelle Monarchien. Und ihre neuen Bewohner sind eben nicht Untertanen, sondern Staatsbürger und auch Staatsbürgerinnen. Zwischen 1917 und 1920 haben Frauen in, in Polen, in der Tschechoslowakei, in den baltischen Staaten und teilweise in Ungarn das Wahlrecht erhalten. In den südosteuropäischen Staaten findet es dann ein bisschen später statt, aber auch dort entwickelt sich einiges in der Zwischenkriegszeit. Das sind eben ganz grob, bin ich jetzt sehr rumgesprungen, einige Themen, glaube ich, die miteinander verflochten sind, Themenbereiche, auf die wir, glaube ich, in vielen Vorträgen dieser Reihe immer wieder zu sprechen können. Und ich freue mich darauf, dass wir dieses Jahr wirklich auch viele Länder haben, die sonst vielleicht ein bisschen weniger im Fokus stehen und glaube ich, wir haben ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mein herzlicher Dank übrigens hier an meine Kollegen Jan Dütor, der das Programm der Reihe mitgestaltet hat und Nina Seiler, die, die den Melkerinnen zu einem gloriosen Auftritt verholfen hat und unsere Werbung gestaltet hat. Jetzt möchte ich Ihnen aber unsere Referentin vorstellen, um die deretwegen Sie ja hier sind. Ähm, und die uns, glaube ich, gerade ähm, gut in diese Thematik einführen wird. Ja, Frau Professor Dr. Nathalie Stegmann ähm, hat in Frankfurt, Posen und Mainz studiert, osteuropäische Geschichte, Mittel- und Neugeschichte und Soziologie, in Tübingen promoviert mit einer Dissertation, die hier auch. Ähm, die ich Ihnen gerne herumgeben kann: Die Töchter der geschlagenen Helden, Frauenfrage, Feminismus und Frauenbewegung in Polen. Das ist 2000 bei Harassowitz erschienen. Sie hat gearbeitet an verschiedenen beruflichen Stationen im Hochschulbereich, an der Uni Frankfurt am Main, an der TU Berlin, dann in Tübingen und ist seit 2009 an der Universität Regensburg auch als wissenschaftliche Koordinatorin für die Osteuropa-Forschung. Ihre Habilitation ähm, ist 2010 erschienen in München bei Oldenburg und heißt Kriegsdeutungen, Staatsgründungen, Sozialpolitik, der Helden- und Opferdiskurs in der Tschechoslowakei, 1918 bis 1948. Auch das habe ich dabei, fange ich mal hier an. <lacht> und ein Band, der mir auch sehr am Herzen liegt, den ich sehr spannend finde, ist ähm, der, das Buch äh, Ein Sammelband, den sie mit herausgegeben hat, Staatsbürgerschaft und Teilhabe, bürgerliche, so, politische und soziale Rechte im östlichen Europa, der wirklich ein Thema aufnimmt, wozu es bislang wenig Forschung gab. Ja, zurzeit ähm, forscht äh, Frau Stegmann auch zur International Labour Organization und zu ihren Connections, sage ich jetzt mal, ihren Verbindungen zum, äh, zur polnischen Regierung der Zwischenkriegszeit. Sie sehen also, sie kann dieses Thema aus ganz verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und damit gebe ich Ihnen gerne jetzt das Wort. Ja, herzlichen Dank. Nicht Sie sind meinetwegen hier, ich bin Ihretwegen hier. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Was ich Ihnen heute präsentiere, Dreht sich ähm, im Großen und Ganzen um das Frauenstimmrecht. Ähm, das Frauenstimmrecht ähm, als ein Phänomen, das eben einerseits auf Partizipation zielt, ähm, ähm, wobei Partizipation, wie Frau Maurer ja auch schon angedeutet hat, ähm, eben auch gedacht wird im Zusammenhang mit anderen Partizipationsbestrebungen. Also im Prinzip kennt das 19. Jahrhundert ähm, verschiedene Emanzipationsbewegungen, ja, die der Juden, die der Frauen und die der Arbeiter. Es geht immer darum, äh, um, um die Teilhabe am Staatswesen. Das ist verbunden äh, mit eben einer zunehmenden Verstaatlichung, äh, einer zunehmenden Demokratisierung, mit Verfassungsstaatlichkeit, mit Parteiengründung und so weiter. Ähm, dieser Vorgang setzt im Prinzip ein und den entsprechenden Kämpfen eben um, um diese Partizipation, ja, die verkörpert werden durch soziale Bewegungen, die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung und andere. Ähm, man fasst es dann auch eben in, diesem, in dieser Rhetorik ähm, der sozialen Frage, der Frauenfrage und der Judenfrage beispielsweise, die eben nichts anderes meint im, im, im Kontext des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als ähm, eben auch die staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden. Ähm, äh, das Frauenstimmrecht ähm, wird dem Ideal nach also diskutiert im Zusammenhang mit diesen anderen ähm, Gleichberechtigungsbestrebungen. Die Frage ist immer, soll es, ähm, äh, also es gibt ja dann unterschiedliche Varianten des Stimmrechts, das Klassenstimmrecht, das Zensusstimmrecht und so weiter, also nicht immer ein, ein gleiches Stimmrecht für alle, sondern das kann abhängig gemacht werden davon, wie viel Steuern jemand zahlt, ähm, äh, wie viel Bildung er hat und so weiter. Und wenn, diese, wenn dieses sozusagen gestaffelte oder hierarchisierte Stimmrecht für Männer gilt, sollen dann die Frauenbewegungen innerhalb dieses gestaffelten Stimmrechts für die Partizipation von Frauen streiten oder nicht? Das ist zum Beispiel ein ja, wichtiger Punkt bei den Frauenbewegungen. Oder ist das, sollte man sich das Frauenstimmrecht vorstellen als eines eben nur im Zusammenhang mit der kompletten Gleichheit aller Bürger? Zu denken sei. Ja, Das heißt, ähm, äh, was sozusagen als das Ideal im Raum steht, wenn alle gleichberechtigt sind, ist das, was, was man ähm, das allgemeine Stimmrecht ohne Unterschied des Geschlechts nennt. Ja? Das, was wir eben heute eigentlich in der Regel gewohnt sind, auszuüben. Das heißt, jeder hat eine Stimme und nicht einer hat drei und der andere hat eine etwa, ja? wie das im Zensusstimmrecht stimmrecht der Fall ist. So. Ähm, was jetzt äh, dieses Frauenstimmrecht in Osteuropa interessant macht, ist, dass es verhältnismäßig früh eingeführt wird und dass es eben zu dem Zeitpunkt eingeführt wird, mit dem wir uns hier beschäftigen, nämlich vor 100 Jahren mit den, äh, mit den Gründungen der neuen Staaten in Ostmitteleuropa. mitteleuropa ähm, Und das äh, ist, passiert eben nicht zufällig. Ja? Auf der einen Seite gibt es eine Geschichte der Kämpfe um dieses Frauenstimmrecht, die ins späte 19. Jahrhundert und vor allen Dingen ins frühe 20. zurückführen, äh, aber auf der anderen Seite ist eben in der Region, die uns interessiert, dieses Stimmrecht gewissermaßen immer auch als ein nationales Recht, also als eines, das eben im Zusammenhang nicht nur mit der Befreiung der Arbeiterklasse, nicht nur mit, Bef mit der Befreiung der Juden und der Frauen, sondern auch mit der nationalen Befreiung gedacht wird, ja, das heißt die Unterdrücker, ja. Die Unterdrücker der Frauen und die Unterdrücker der Nation, das sind eben diejenigen, die die Fremdherrschaft ausüben. Und, da, da, ja. und besonders eben im Nachhinein, nachdem diese neuen Staaten gegründet worden sind, hat man sehr viel Wert auf diese Art von Traditionspflege gele gelegt und ein bisschen auch ähm, nicht unbedingt extra betont, dass man ja vorher durchaus ähm, äh, auch zusammengearbeitet hatte, etwa im Rahmen der Habsburger Monarchie äh, mit den äh, Frauenbewegung, also dass etwa die Tschechien durchaus Kontakte hatten, natürlich mit den Österreicherinnen und so weiter. Das ist so das breite Panorama, was ich hier aufzeigen möchte. Auf der einen Seite habe ich eben vor langer Zeit, 2000 erschienen, dieses Buch geschrieben. Und, auf der, das, auf der, und dann halte ich eben, seitdem ich in Regensburg bin, ab und zu mal eine Vorlesung über Frauenstimmrecht und soziale Gleichheit, ein europäischer Vergleich. Oh, und daraus ist jetzt eigentlich dieser kurze Vortrag erwachsen. Ähm, wenn Sie was nicht verstehen oder wenn Sie was besonders interessiert, ähm, dann äh, sagen Sie es ruhig zwischendrin. Ja. Und ich ähm, hätte jetzt eine Dreiviertelstunde oder, oder? Dreiviertelstunde ist gut. Okay, gut. Also soweit, okay, gut. Also was ich machen werde, ist, dass ich Ihnen zuerst darlege, was es mit dieser Bürgerwerdung der Frau in einem unabhängigen polnischen Vereinigten Staat zu tun hat. Wo kommt eigentlich dieser Slogan her? Und was sagt er uns? Einführend, dann geht es darum, eben diese, diese Erlangung des Frauenstimmrechts in Polen und der Tschechoslowakei zu diesem Zeitpunkt vor 100 Jahren mit der Staatsgründung äh, einzuordnen, in einen größeren europäischen Kontext. Es gibt nämlich eine, wie ich finde, ziemlich überzeugende Theorie darüber, äh, über den Zusammenhang von sozialer Gleichheit und politischer Partizipation von Frauen. Also die, das, was eben das Erstaunliche ist, ist, dass man ja immer so ein bisschen ähm, es dieses Vorurteil gibt oder das eben auch lange die Forschung geprägt hat, gerade die sozialhistorische Forschung zu Osteuropa, diese Idee der Rückständigkeit Osteuropas. Ja? Also Osteuropa ist weniger modernisiert, muss aufholen und so weiter. Wenn man sich aber Frauenrechte betrachtet, dann wird eben diese Idee sehr stark gebrochen. Denn was man feststellt, ist, dass die ähm, ja, ausgeprägten bürgerlichen Nationalstaaten, das Frauenstimmrecht sehr spät einführen. Ja. Also, das äh, Frankreich ja, mit seiner Tradition von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit führt das Frauenstimmrecht 1944 ein. Und vielleicht ist es gar kein Zufall, dass Frau Maurer sich gerade hier in der Schweiz für dieses Thema besonders interessiert. Ja. Es, ist eine, äh, es ist ja schon, man fragt sich, äh, wie, wie das ähm, zusammengehen konnte, dass auf der einen Seite die ersten Studentinnen, die Osteuropäerinnen, ja, in, an den Schweizer Universitäten studiert haben, ja, und dass das gleichzeitig eben so lange dauern konnte, bis 1971, bis auf der, im auf der Zentralstaat gibt es ja hier nicht, aber auf der, auf der staatlichen Ebene, das Stimmrecht eingeführt wurde in einigen, Frauen in einigen Kantonen später. Und jetzt wissen Sie natürlich auch sofort, dass das es was damit zu tun hat, mit der, mit den Besonderheiten der schweizerischen Demokratie. Und das ist, das ist eben das, worauf dieses Thema dann auch weiß. Und deswegen ich finde, dass man daran eigentlich ganz schön so ein paar Sachen exemplarisch aufzeigen kann. Ja, das werde ich dann aufzeigen, dieses Modell. Und dann darauf eingehen, auf verschiedene Logiken sozusagen, die diese ein. Führung des Frauenstimmrechts ähm, hinterlegen, nämlich einerseits das Frauenstimmrecht in der Logik der Frauenbewegung, also in, ne, als, eine, als das Resultat einer Emanzipationsbewegung, ähm, dann auf das Frauenstimmrecht und das allgemeine Stimmrecht, was eben auf, auf diesen Zusammenhang ähm, von ähm, Frauenemanzipation und sozialer Gleichheit hinweist, und ähm, auf das Frauenstimmrecht in der Logik der nationalen Bewegung. Also, und dann nochmal daraus zurückkommen, in welchem Zusammenhang Staatsgründung, Modernisierung und Stimmrecht stehen. Da es eine Einführungsveranstaltung ist, dachte ich, es ist, Sie haben das ja eben auch schon mal erwähnt, ja, mit diesen großen territorialen Veränderungen in der Region, dachte ich, ich zeige hier halt einfach die Karte nochmal. In dem Zusammenhang kann man eigentlich auch wirklich dieses Teil hier gut benutzen. Gut, also ähm, äh, wie Sie sehen, haben Sie eben hier diese Imperien oder Großreiche, ähm, die seit dem Wiener Kongress ähm, 1815 äh, äh, äh, fixiert sind. Und also die Stabilität dieser restaurativen Ordnung aus dem Wiener Kongress ähm, bleibt halt eigentlich über 100 Jahre erhalten. Ein Resultat davon äh, ist eben die sehr lange anhaltende Teilung des polnischen Staates ähm, äh, zwischen, also hier haben Sie das Königreich Polen, ja, das aber inkorporiert ist zum Zarenreich, ähm, dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn mit Galizien. Und die andere Region, äh, mit der ich mich jetzt eben ähm, hier befasse, ähm, wäre die Tschechoslowakei. Ähm, also das heißt ähm, inkorporiert in Österreich-Ungarn oder beziehungsweise hervorgegangen aus Österreich-Ungarn. Ähm, äh, Böhmen, äh, Meeren und Teile von Schlesien ähm, als das, was heute die Tschechische Republik ist ähm, und, äh, und äh, aus dem ungarischen Teil eben die, die Slowakei bilden zusammen die Tschechoslowakei. Ja, und, ähm, das, was, was eben interessant ist, also Sie haben eben die, die ähm, Kriegseinwirkungen erwähnt, das ist auch das ist der eine Faktor, der natürlich diesen Moment prägt der andere Faktor, der in diesem Moment eben in den Hintergrund tritt, aber doch auch wichtig ist, gerade wenn es um Modernisierungsimpulse geht, ist, dass diese Nachfolgestaaten, ja, die Institutionen der Vorgängerstaaten in einer gewissen Art und Weise erben. Ja, das heißt, also gerade jetzt im polnischen Kontext Polen ist am Ende des 18. Jahrhunderts Geteilt worden zwischen. Ja, aber natürlich ist es so, dass alle möglichen Entwicklungen, Industrialisierung, Urbanisierung, ja, die eben das 19. Jahrhundert prägen, hier auch stattgefunden haben. Auch so etwas wie Verfassungsstaatlichkeit, soziale Bewegung und so weiter äh, werden eben ähm, äh, sozusagen nicht, äh, das hört nicht 1914 oder 18 auf und dann wird es neu gegründet, ähm, äh, sondern. Äh, das wird eben mitgenommen aus den Vorgängerstaaten. Das ist ein, ein Faktum, das eben in den nationalen Rhetoriken gerne unterschlagen wird, also in den, gerade in den ähm, Nationsgründungsmythologien quasi, ähm, das aber doch ähm, heute auch für immer wichtiger erachtet wird. Ähm, und das betrifft eben auch äh, so, so ganz... Ähm, ganz handfeste Dinge, wenn Sie sich für, also eben die Sozialgeschichte angesprochen haben, äh, wie zum Beispiel die Infrastruktur, ja, äh, den, den Beginn des Eisenbahnwesens oder die Frage, wo eben industrielle, industrielle Zentren gegründet und unterstützt wurden, wie zum Beispiel die Textilindustrie in Rouge. In, in ja? ähm, gut. Das nur damit Sie sozusagen wissen, wo wir uns bewegen. Ähm, dieser dieser Slogan, äh, den ich hier ähm, gewählt habe, als Eingangsslogan, hm. äh, das ist ein Slogan, der ähm, eh, äh, auf einem, also ich hatte irgendwo noch was dazu notiert, deswegen war ich gerade so. Noch. Geht auch ohne. Komisch. Gut, also ein Slogan der 1917 gab es eine allgemeinpolnische Frauenversammlung in Warschau, die eben unter diesem Motto stand: Bürgerwerdung eines unabhängigen polnischen Staates. Bürgerwerdung der Frau. Die Bürgerwerdung der Frau in einem unabhängigen polnischen Vereinigten Staat. Also meinen Sie, dann finde ich mich besser zurecht. Gut. Ähm, äh, Sie beriefen eben damals ein Aktionskomitee ein, ähm, das auf die, ähm, auf die Durchsetzung des Stimmrechts in dem zu gründenden polnischen Staate ähm, hinwirken sollte. Und dieser Slogan passt eigentlich ähm, ganz gut zusammen. In welchen verschiedenen ähm, Zusammenhängen das Frauenstimmrecht äh, zu der fraglichen Zeit steht. Ja? Nämlich dieses, also auf Polnisch heißt das Ubiwatelnie, also obywatel ist der Bürger, ja, die Bürgerwerdung der Frau. Dieses, diese Idee der Bürgerwerdung geht eben zurück einerseits auf das Konzept der Staatsbürgerschaft, ähm, äh, das heißt eben einer modernen Staatlichkeit, ähm, in der. Ähm, Männer und Frauen Rechte ausübten. Die Staatsbürgerschaft als ein Status, also von der Staatsbürgerschaft ist ja bis heute auch eben das Stimmrecht abhängig und auch zum Beispiel soziale Rechte. Die Idee eben der Gleichberechtigung von Frauen im Zuge dieser Staatsbürgerlichen, der Ausübung dieser staatsbürgerlichen Rechte. Und ähm, eben die Idee der Emanzipation der Frauen und aber auch unterschiedlicher sozialer und nationaler Gruppen aus den tradierten Abhängigkeitsverhältnissen äh, des 19. Jahrhunderts und früher. Ähm, die Bürgerwerdung der Frauen in einem unabhängigen ähm, polnischen Staate, also in einem unabhängigen, äh, spricht eben an auf den Kontext der Nationalbewegungen. Die Nationalbewegungen, äh, die nicht nur in Polen, eben gegen die restaurativen Kräfte, gegen die Wiener Ordnung, also gegen die Ordnung des Wiener Kongresses, äh, gerichtet waren. Und äh, äh, die sich eben als fortschrittlich verstanden. Ja? Äh, die sich, die, und die eben äh, diese neuen unabhängigen Staaten sich auch vorstellten als Staaten, die demokratisch sein würden und die das Volk beteiligen an der politischen Macht. Während die Fremdherrschaft, die Fremdherrschaft der restaurativen Kräfte eben eine war, die auch als Rückständigkeit, galt, die die Privilegien, der, also die, die sozusagen von ständischen Überhängen behaftet war, die die ähm, tradierten Privilegien ähm, verteidigte. Ähm, und ähm, das korrespondiert eben auch damit, dass die, das, was man eben unter Volk, Narut oder Nation oder wie auch immer versteht, ähm, dass die dass diese, diese, diese Unterschichten, ja, die eben das Volk bildeten, die Bauern und zunehmend die Arbeiter, dass die eben häufig auch den slawischen Bevölkerungsanteilen zuzurechnen waren. Und dass somit eben auch diese Nationalbewegungen gleichzeitig auf die Unterschichten zielten. Und wenn diese Unterschichten sozusagen politisch beteiligt wurden und emanzipiert wurden, dann war das auch ein Akt des Fortschritts, der Demokratisierung und der Befreiung. Ja. Das ist, wenn Sie so wollen, der utopische Überschuss des Nationalismus aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, äh, und der polnische Staat musste eben wieder gegründet werden. Ja, also der polnische Nationalwichter Mickiewicz hat eben ähm, seinen, äh, seinen Bürgern beigebracht, dafür äh, zu beten, dass es einen Krieg zwischen den Teilungsmächten geben sollte. Also diese, diese ja, sehr, sehr feste restaurative Ordnung musste eben irgendwie ins Wanken kommen, äh, damit eine solche Staatsgründung überhaupt möglich wurde. Das hat jetzt gleichzeitig ganz viele ähm, andere Aspekte, äh, nämlich den, Sie haben das auch schon angesprochen, äh, der Frage, wo, diese Sta wo die Staatsgrenzen liegen würden, einerseits festgelegt ähm, auf den, äh, in Versailles und anderen Pariser Vororten mit den Friedensverhandlungen, aber eben im äh, polnischen Fall auch ähm, auf dem Wege, des Krieges gegen, gegen das junge bolschewistische Regime um die Ostgrenze. Ähm, und gleichzeitig weiß eben diese Staatlichkeit, also einerseits geht es hier um Territorialität, um, um die Frage, wo diese Staaten sein würden, wie sie zustande kamen, auf welche Art man dafür eintreten konnte, auf diplomatischen, also Diplomatie war auch sehr wichtig im Ersten Weltkrieg, ähm, also die Diplomatie der Staatengründer sozusagen, der zukünftigen, bei den ähm, bei den Westmächten, bei der Entente und ähm, gleichzeitig weiß es eben auch diese ererbten Institutionen. Ja? Diese Staatlichkeit kennt eben Institutionen wie die Staatsbürgerschaft, wie den Konstitutionalismus, wie Parteiengründung und so weiter, die hier eben weiterhin gelten. Ja, Vereinsrecht und was auch immer dazugehört und wo auch teilweise, es gibt dieselben Vereine, es gibt dieselben ähm, Parteien vor, vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg und dieselben Leute machen Politik, ja. Und wie gesagt, das gerät manchmal ein bisschen ins Hinterteil. Ja. Wie meinen Sie zwar zur Erfahrung? Ja, nee, ja, <lacht> gut. Also was, was man zu Polen sagen kann, aber das führt jetzt eben hier auch sozusagen schon weiter in die Materie ist, dass das Besondere an dieser Neugründung des polnischen Staates ja eigentlich das ist, dass es aus dem Territorium dreier unterschiedlicher Imperien zusammengesetzt wird. Und dass das große Problem der, der ganzen Zwischenkriegszeit und teilweise auch der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist, ist die, die Unifizierung ist. Ja. Das heißt, man muss diese Vorgängerinstitutionen, und deswegen fragen Sie wahrscheinlich an dieser Stelle, in irgendeiner Form miteinander in Einklang bringen. Und das, also, schlicht gesagt, gelingt das nicht. Ja, und, äh, wobei es halt auch, in, äh, na, auf der, das ist besonders deutlich eben mit, ähm, ja, also wenn es um, ähm, um Rechtsstaatlichkeit geht, obwohl da gibt es ja auch Vorläufer im Zarenreich, ähm, aber äh, eben auch äh, der Grad der, der, etwa der Industrialisierung, der Grad der Alphabetisierung äh, sind völlig unterschiedlich und so weiter. Und im, im Sozialversicherungswesen, womit ich mich jetzt ein bisschen mehr beschäftige, wird es eben ganz, ganz deutlich, dass man sich einerseits an äh, orientieren muss, sozusagen an den fortschrittlichsten Vorgängerinstitutionen, andererseits aber das gar nicht füllen kann. Also man, man kann einfach... man, man äh, die, die, die Invalidenversicherung wird dann auf dem Niveau der Habsburger Monarchie und des Deutschen Reichs übernommen, aber letztlich kann man die gar nicht ausbezahlen, weil die Kassen in, in den östlichen Gebieten nicht voll werden. Also das ist aber ein, ein, ein, ein, sehr, sehr wichtig, sehr interessant und gleichzeitig aber auch sehr wenig erforscht. Und, äh, äh, aber also das sollte man sich vielleicht einfach merken, wenn es um Polen geht, Das ist ja diese also ein riesiges Problem mit der Modernisierung gibt in der Hinsicht. Und ein bisschen ist in letzter Zeit mein Eindruck, dass eben der Nationalismus das auch gewissermaßen verdeckt. Diese, diese institutionelle Schwäche und die, dieses Unvermögen des jungen polnischen Staates hier tatsächlich die Standards zu vereinheitlichen. Ja, das, also das geht dann auch noch einher mit dem Pirsowski-Putsch. 1926, aber das ist jetzt wirklich, ähm, da fange ich an, über mein neues Thema zu reden. So. Ähm, so. Äh, die polnische Frauenbewegung, wie auch die anderen europäischen Frauenbewegungen, kennen viele schildernde Figuren. Wir haben es hier in der Regel mit der ersten Generation von Studentinnen zu tun, von denen nicht wenige in der Schweiz studierten, wie ich eben schon ähm, gesagt habe. Ähm, also äh, so etwas wie, wie eine, ähm, eigentlich kleine ähm, avantgardistische Gruppe. Ähm, den äh, gehörte auch ähm, an führender Stelle Maria Dulembianka an, äh, die ähm, eben für unser Thema, also für den Zusammenhang von äh, Nationswerdung und Frauenbestrebungen, ähm, ein besonders ähm, interessantes und schillerndes Beispiel ist. Maria Dulembianka war die einzige Frau mit einer künstlerischen Ausbildung in der polnischen Frauenbewegung. Und äh, es, sie lebte mit ähm, der älteren Schriftstellerin Maria Konopnicka zusammen, die insbesondere für patriotische Schriften ähm, bekannt war. Äh, und sie, das, sie wird auch sehr, sehr oft in diesem Zusammenhang äh, eigentlich genannt. Äh, sie war aber äh, durchaus äh, sehr eigenwillig. Und ähm, hat, das ist jetzt zum Beispiel ein Phänomen innerhalb dieser Habsburger Monarchie, ähm, dass Frauen ähm, nach der Einführung des allgemeinen Männerstimmrechts in der Habsburger Monarchie 1907 ja, ähm, beziehungsweise in Cisleitanien, also nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich, gab es ja verschiedene Verfassungsstaatlichkeiten äh, und verschiedene Verfassungen in, in, in ähm, in, diesseits und jenseits der Leiter, also in Österreich und Ungarn, äh, Transleitanien und Cisleithanien und ähm, nach der Einführung des allgemeinen Stimmrechts eben, ähm, in der österreichischen Reichshälfte ähm, haben Frauen als Protest dagegen, dass sie eigentlich aus unterschiedlichen, ähm, es gab unterschiedliche Zusammenhänge innerhalb der Habsburger Monarchie in denen Frauen eben im Sinne des Zensus und Klassenstimmrecht für die Landtage beispielsweise doch stimmberechtigt waren. Und diese ausdrückliche, äh, ja und, und das heißt, es gab sozusagen immer äh, in, in der Habsburger Monarchie besonders deutlich ähm, diese, dieses Zusammendenken von ähm, Männerstimmrecht und Frauenstimmrecht. In der Habsburger Monarchie, also besonders in Österreich, führte das auch zu, äh, zu einem Streit. Oder eigentlich zum Auseinanderbrechen der sozialistischen und der bürgerlichen Frauenbewegung, weil äh, die Sozialisten auf jeden Fall zuerst das Männerstimmrecht durchsetzen wollten. Äh, und eben sagten, wenn dann eben die Genossen auch stimmberechtigt sein würden, dann könnte man ja äh, die Frauen äh, problemlos mit ins Boot setzen, aber gleichzeitig sozusagen die Arbeiter gleich zu, äh, äh, die, äh, die, äh, für die Partizipation der Arbeiter zu streiten und für die Partizipation der Frauen. Das würde, würde eben eine zu hohe Forderung sein. So. Und in diesem Kontext haben eben Frauen ähm, für die Landtage kandidiert, wo sie formal oder wo man eben vergessen hatte, expresses Verbes Frauen vom passiven Stimmrecht auszuschließen. Und das passierte sowohl in Polen ähm, als auch in, ähm, in Böhmen. Und die Kandidatin, die polnische Kandidatin war eben diese Maria Dulembianka. Ähm, und sie hat, es gibt hier dieses schöne Zitat aus ihrer Schrift, das ist von 1908, Entschuldigung, ist falsch auf der Folie, der politische Standpunkt der Frauen, auf dem sie das eben darlegt, dass gewissermaßen die Frauenemanzipation immer mit diesem Fokus auf den nationalen Gedanken formuliert werden musste. Während die Frauen innig wünschten, für ihre Gesellschaft zu arbeiten, stellten sie sich angesichts der später entstehenden Furcht, ob die getane Arbeit genügend national sei, vorher nicht immer und unvollendet die Frage, was zu tun sei was zu tun ist. Von Zeit zu Zeit kann man auf unterschiedlichen Versammlungen, übrigens solchen von vertraulichster Natur, derartige nationale Verlegenheiten antreffen. Das heißt, dass der Kampf für Frauenrechte eben auf jeden Fall als ein nationaler Kampf dargestellt werden sollte. Und was jetzt besonders, also obwohl sie hier sozusagen sehr früh, sehr kritisch damit umgeht, ähm, war es dann ähm, paradoxerweise so, dass sie im Ersten Weltkrieg ähm, quasi Sozialarbeit geleistet hat, also Armenverpflegung und so weiter und sich dabei mit Typhus infiziert hat äh, und dann daran gestorben ist. Und in den Frauenjournalen äh, hieß es dann eben, ja, Maria Dulembianka ist auf den Posten gefallen, sie ist ja eine Patriotin und einen schöneren Tod kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja? Ähm, also da sieht man vielleicht, ähm, wie stark äh, dieser, äh, dieser nationale Gedanke in dem Zusammenhang ist. Ähm, die äh, tschechische Kandidatin war in ähm, Mlada Borslav, äh, die Schriftstellerin Božena. Äh, äh, Witkowa Kornietitka, äh, die tatsächlich ähm, 1912 in dieser kleinen böhmischen Stadt 96 Prozent der Stimmen erhielt, aber die Wahl wurde hinterher annulliert. Uh, und also hier war es eben dann auch, auch, warum ich das jetzt wieder nenne, ähm, das ist eben in der tschechischen Nationalbewegung und in der tschechischen Frauenbewegung auch so oft erzählt worden, dass man daran eben sieht, wie fortschrittlich die Tschechen sind und dass die Tschechen die wahren Frauenfreunde sind. Ja? Und das, also, dass die, ähm, so. ähm, also das heißt, es gab innerhalb der Monarchie koordinierte Aktionen für das Stau Stau Stau Frauenstimmrecht, die aber national ähm, kodiert waren. Und das stellt eben die Frage nach den Bedingungen der Einführung des allgemeinen Stimmrechts ohne Unterschied des Geschlechts. Es gibt also das Land, das in Europa als erstes das Frauenstimmrecht einführte, war Finnland 1906. Und deswegen ist auch 2006 dieser Katalog erschienen und diese Ausstellung in Bonn im Frauenmuseum, das ist dann noch geblieben nach der deutschen Einigung, entstanden. Mit Macht zur Wahl, 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa. Und wenn man sich jetzt eben hier diese Liste anschaut, kann man das sehen, dann kommt man zu einem vielleicht zunächst verblüffenden Ergebnis, ja? nämlich Finnland. Finnland ist das erste Land, das das Frauenstimmrecht einführt. Polen, Deutschland, Österreich und auch die Tschechoslowakei sind hier in der Mitte. Zu der Tschechoslowakei gibt es hier keinen Beitrag. Ähm, Ungarn 1945, also nach unterschiedlichen, es gab, ist das Frauenstimmrecht, übrigens eingeführt worden, von der Republik dann wieder zurückgenommen worden und so weiter. Und eben am Schluss hier äh, die Schweiz und Liechtenstein. Ähm, das äh, ist vielleicht zunächst, äh, äh, äh, ja, wenn wir an äh, Fortschrittlichkeit und Modernisierung denken, würden wir vielleicht irgendwie noch aufgrund unseres Wissens, das wir so normalerweise haben, eine, ein anderes Ranking machen. ja. Also, wir würden sagen, Frankreich, Großbritannien, keine Ahnung, ja, da irgendwo und, äh, und dann vielleicht die Schweiz und, und, und hinten dran irgendwo Jugoslawien und, und Portugal oder so, ja. Und, und Osteuropa auch kurz davor oder danach. Ähm, also, das heißt, das schreibt geradezu nach einer Erklärung, ja. Ähm, Finnland hat eben im Zuge der ersten Russischen Revolution, und das war auch eine Initialzündung in ganz Europa, für das, Frauenstimmrecht, für das Frauenstimmrecht erhalten, zusammen mit der Autonomie, ja? also der Autonomie vom Zarenreich. Und was man eben feststellen kann, ist, dass diese Staaten, die spätes Stimmrecht eingeführt haben, über sehr, sehr lange Traditionen von, also lange demokratische Traditionen verfügten, die jedoch ähm, mit, einer, ähm, mit einer ausgeprägten sozialen Hierarchie hinterlegt waren. Das heißt, es gab hier Privilegien, Großbritannien ist eigentlich das, ja, das allerbeste Beispiel, äh, dass sie auf der einen Seite diese Glorious Revolution haben und auf der anderen Seite aber nur ganz bestimmte Leute. Ja, nur, äh, oder oder die Menschen, so ganz bestimmte Leute Politik machen konnten oder aber zu unterschiedlichen Anteilen an der Politik ähm, partizipierten. Und das heißt, ähm, dass es hier eben auch Privilegien zu verteidigen gab. Und das heißt, dass es hier bereits mächtige, ja, äh, äh, gut ausgestattete gewissermaßen ähm, Oberschichten, bürgerliche Oberschichten gab, die eben äh, hier ihre Privilegien verteidigten eben gleichermaßen gegen äh, die Unterschichten, wie auch gegen, die, gegen, gegen das Begehr von Frauen. Und was man eben feststellen kann, das ist die entscheidende, äh, die, die, die entscheidende Theorie hierzu, äh, die übrigens ähm, ja, nach Birgitta Badazar, aber man findet es auch sehr schön zusammengefasst in Gisela Bochs äh, Buch, Frauen in der europäischen Geschichte, das ist, eben diese Interdependenz von sozialer Hierarchie und weiblicher Partizipation ist, die uns eben diese Liste, die ich Ihnen eben gezeigt habe, erklärt. Ja? Das heißt, da, wo die sozialen Hierarchien besonders flach sind, sind die Chancen für Frauen, äh, politisch zu partizipieren, besonders hoch. Und das ist jetzt eben, Finnland ist dafür wirklich das Paradebeispiel. Ja? Mit ausgeprägten Unterschichten, mit... Äh, ja, äh, äh, relativ großer ähm, sozialer Homogenität mit einer relativ großen Beteiligung der Sozialdemokraten äh, an der Politik, mit einer Tradition weiblicher Partizipation. Übrigens wichtig in dem Zusammenhang auch der Abolitionismus. also äh, Das äh, findet sich auch relativ häufig, dass die Frauenbewegung eben in dieser Anti-Alkohol-Bewegung äh, mit äh, aktiv waren. Ähm, und das ist sozusagen da diese... Ähm, das eine Modell Finnland und Norwegen als die Länder, in denen Frauen schon vor dem Ersten Weltkrieg das Stimmrecht bekamen im Rahmen der Etablierung des allgemeinen Stimmrechts. Und hier ist sozusagen die Zeit zwischen der Einführung des Männerstimmrechts und der Einführung des Frauenstimmrechts. Entweder ist es gleichzeitig oder sie ist es besonders kurz. Ja? Während man in Frankreich hier eben... Äh, wann, seit wann wird in Frankreich gibt das allgemeine Männerstimmrecht? Nicht seit der französischen Revolution, aber eben doch, glaube ich, ungefähr, ich glaube, seit 1848. Also in Frankreich verstreichen 100 Jahre. Ja? In Finnland verstreichen nicht ein Jahr. Zwischen, dass alle Männer mit der gleichen Stimme wählen dürfen und dass Frauen auch wählen dürfen. Ähm... Äh, Dabei ist, die, ist sozusagen die Wertschätzung von Frauen in den Nationsbildungsprozessen äh, und bei den Autonomiebestrebungen auch ausschlaggebend. Das heißt, man ist gar nicht darauf gekommen, äh, Frauen in diesem Moment auszuschließen. Und diejenigen, die in dem Moment an die Macht kamen, haben auch vorher diese Macht formal nicht ausgeübt. Ja? Das heißt, es gibt also sozusagen Stoß, diese Bewegungen in ein Vakuum. Ganz im Gegensatz eben zu den Nationen mit tradierten Männerprivilegien wie zum Beispiel die Schweiz und Liechtenstein oder autoritären Tendenzen wie Ungarn in der Zwischenkriegszeit, die das Frauenstimmrecht eben erst sehr spät etabliert haben und in der Schweiz und der Liechtenstein ist eben ähm, unschwer, ähm, das, äh, das Prinzip der direkten Demokratie hierfür auszumachen, also weil äh, es nämlich die Männer waren, die über die Einführung des Frauenstimmrechts abstimmen mussten. Ähm, also das ist dann eben nochmal eine Besonderheit und in Lichtenstein hat das tatsächlich erst auf Druck des Europarats funktioniert. Also diese beiden Länder sind im Europarat, auch wenn sie nicht in der Europäischen Union sind und das war in dem Moment wichtig. Das waren, genau. Um, dann gibt es eben diese bürgerlichen äh, Nationalgesellschaften wie Frankreich und Großbritannien, mit denen sich die Forschung in der Regel mehr beschäftigt und wo man wahrscheinlich auch ne, mit, das ist ja, gibt es ja jetzt auch wieder diese diese Heroisierung sozusagen des Kampfes um Frauenrechte, dieses Words not deeds, heißt ja glaube ich auch von ein paar Jahren, ist äh, ein britischer Film ähm, rausgekommen, der sich eben, beschäftigt mit diesen ähm, gewaltsamen Auseinandersetzungen, regelrecht gewaltsamen Auseinandersetzungen ähm, zwischen Suffragetten äh, und ähm, der Staatsmacht äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Also diese bürgerlichen Nationalgesellschaften wie Frankreich, Großbritannien, wo es die harten Kämpfe äh, um das Frauenstimmrecht ging und, ähm, der, die, und die Verwehrung eben des Frauenstimmrechts mit Verweis auf die Geschlechterrollen passierte. Das heißt, es ist eigentlich in dem Moment, wo Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit ähm, proklamiert wird, wird eben auch sehr viel Energie darauf verwendet, zu erklären, warum Frauen anders sind warum, ja? äh, und, warum, äh, und, und, und komplementäre Geschlechterrollenbilder zu entwerfen, die eben ähm, unbedingt zu dieser bürgerlichen Geschlechterordnung, aber eben auch zu der bürgerlichen ähm, äh, staatspolitischen Verfassung dazugehören. Ja. Das heißt, das ist nicht so, dass es irgendwie ein peripheres oder privates Problem ist, sondern dass unmittelbar Wirtschaft und Politik eben hier mit diesen komplementären Rollen agieren. Wichtig in dem Zusammenhang auch das allgemeine, die, die allgemeine Wehrpflicht, die auch in, in, in den Revolutionssphären, in den Französischen, ja zuerst eingeführt wird. Das heißt, der Verweis auf die Bereitschaft des Mannes oder auch die Pflicht, ja, der Männer eines jeden Mannes auf dem Schlachtfeld das Leben herzugeben und eben etwas, was, was diese Idee des Bürgers in Uniform, ja, die, die, und aus der eben Frauen, die Frauen nicht einbegriffen sind, weil Frauen das Werbpflicht nicht hinzugezogen werden. Und hier gibt es eben dann auch viel Bemühungen, äh, da entsprechende Analogien zu finden, warum Frauen doch eben doch im gleichen Maße patriotisch und opferbereit sind und es wird sie wenig wundern, dass man das Wochenbett eben hier an erster Stelle eben immer gerne anführte, das ja doch eine auch eine im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine blutige und oftmals tödliche Angelegenheit darstellte, das Gebären von Kindern. Ähm, und dann gibt es eben die Nationen, für die wir uns hier interessieren, ohne eigenen Staat, in denen das allgemeine Stimmrecht für Männer und Frauen mit der nationalen Unabhängigkeit erringt wurde, eben insbesondere nach dem Zerfall der Großreiche. Und hier entsteht gewissermaßen eben auch ein Machtvakuum, in die dann diese nationalen Bewegungen hineinsteigen und hier eben sozusagen dem Anschein nach auch Männer und Frauen Hand in Hand und, das, und hier gibt es eben auch ähm, komplementäre Geschlechterrollen, äh, die, die, aber die werden nicht ähm, nicht benutzt gewissermaßen, um Frauen von der Partizipation auszuschließen, sondern vielmehr wird, es, äh, wird die große Bedeutung von Frauen in diesen nationalen Bewegungen, in den Kämpfen um, äh, um den Erhalt der Muttersprache, um äh, den Erhalt der polnischen Sitten und Gebräuche und so weiter betont. Ähm, so. Minuten? Gut. Äh. Gut, dann machen wir hier weiter. Also wenn Sie jetzt ähm, gucken auf diesen spezifischen Moment von 1918, 19 und die Staatsgründung, können Sie eben im polnischen und im tschechischen Falle gleichermaßen äh, feststellen, äh, dass mit der, äh, mit der Proklamierung eines unabhängigen Staates äh, das Frauenstimmrecht mitproklamiert wird und dass in den Verfassungen, die von den verfassunggebenden Versammlungen ausgearbeitet werden, das Frauenstimmrecht implementiert ist im Sinne einer allgemeinen Gleichberechtigung aller Bürger. Zu sehen ist das hier zum Beispiel in dieser Washingtoner Deklaration vom 18. Oktober 1918 des tschechoslowakischen Nationalrates, das ist sogar im Original auf Englisch, wo man eben auch jetzt diesen Konnex zwischen Republik und Gleichberechtigung herauslesen kann, The Czechoslovak state should, shall be a republic and constant endeavor of, uh, for progress It will guarantee complete freedom um, of conscious religion and science, literature and art speech, the press and the right of assembly and petition. The church shall, shall be separated from the state. Our democracy shall rest on um, universal suffrage Women shall be placed on an equal footing with men, politically, so, socially and culturally. The rights of the minority um, shall be self graded by proportional representation. National minorities sh shall enjoy equal rights. Also hier sieht man eben auch äh, dann nochmal äh, diesen Zusammenhang äh, einerseits von Demokratisierung und weiblicher Partizipation und andererseits eben auch dieser, dieser verschiedenen Strenge der Gleichberechtigung, nämlich die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und die Gleichberechtigung von Angehörigen der nationalen Minderheiten und der nationalen Mehrheiten. Das wird sozusagen mit dieser Zwischenkriegsordnung eigentlich auch als ein Status definiert, national und international. Aber das werden Ihnen die anderen dann erzählen. Äh, äh, also in der Tschechoslowakei. Ähm, wird im November 1918, äh, erließ die Nationalversammlung im November 1918 eine provisorische Verfassung. Und in dieser wurde auch das allgemeine gleiche Stimmrecht für Männer und Frauen festgelegt. Und die endgültige Verfassung ist tatsächlich vom 29. Februar 1920 und proklamierte das Stimmrecht ohne Unterschied des Geschlechts in Paragraf 9. 1920 waren die ersten Parlamentswahlen und das Frauenstimmrecht ähm, war im Kontext der nationalen Emanzipation nicht mehr strittig. Also, was und also, aber ja, die Probleme mit den Minderheiten, gut, wie gesagt, das sagen Ihnen die anderen. Also, an dieser Nationalversammlung waren die nationalen Minderheiten nicht beteiligt an der provisorischen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ähm und hier sehen Sie eben auch, wenn Sie sich diese Präambeln angucken, das kann ich übrigens sehr empfehlen, dieses Werk, die Verfassung in Europa, eine sehr gut gemachte Quellenedition. Ähm, ähm, äh, also es geht um die vollkommene Einheit des Volkes, um eine gerechte Ordnung, die in der Republik eingeführt werden soll, um eine ruhige Entwicklung der tschechoslowakischen Heimat, ähm, das allgemeine Wohl aller Bürger zu fördern und die Segnungen der Freiheit, ähm, den künftigen äh, Geschlechtern sicherzustellen. Also in unserer narodnis Homogeni ist die Nationalversammlung, wird eben diese Verfassung ähm, verab, äh, angenommen und ähm, Das ist eben der, sozusagen der weitere Geist, in den diese Gleichberechtigung von Mann und Frau ähm, eingefügt wird. Also hier ein, ähm, ein alle Bürger umfassendes, ähm, gerechtes, modernes gewissermaßen ähm, Staatswesen, äh, das hier mit dieser Präambel ähm, proklamiert wird. Ähm, das Frauenstimmrecht in Polen. Ähm, am 26. Januar 1919 wurde im ehemaligen Königreich Polen und in den ähm, in Westgalicien Wahlen zur Verfassung eben eine Versammlung abgehalten. In den westlichen Gebieten war das aufgrund ähm, der Kriegseinwirkungen und weil die Grenzen nicht festgelegt waren, nicht möglich. Ähm, dass Frauen dabei stimmberechtigt waren, war wenigstens ein Teil, äh, zum Teil eben auch als Erfolg der Frauenbewegung zu betrachten, ähm, und zum anderen eben den allgemeinen politischen Ereignissen zu verdanken. Also dem Erfolg der Frauenbewegung auch mit dieser ähm, Tagung, die Sie eben organisiert hatten ähm, in, im, äh, in Warschau, wo Sie eben tatsächlich ein Aktionskomitee benannt hatten, das für, diese, ähm, für dieses Frauenstimmrecht wirken sollte, die zum Beispiel bei dem Gründungspräsidenten Prosutski dann in dieser Angelegenheit vorgesprochen haben. Ähm, und die Verfassung von 1921 erkennt in Artikel 12 das aktive und passive Stimmrecht ohne Unterschied des Geschlechts an. In Polen steht es jetzt in einem etwas anderen, nicht so sehr zukunftsgerichteten und auch nicht so stark säkulären Zusammenhang. Wenn man sich die, eben hier auch die Präambel der Verfassung anschaut, dann beginnt sie eben mit den Worten im Namen Gottes des Allmächtigen. Wir, das polnische Volk, danken der Vorsehung für die Befreiung aus 100 ein halbhundertjähriger Knechtschaft und Gedenken mit Dankbarkeit des Mutes und der, äh, des Mutes und der in opferbereitem Kampf eroberten Ausdauer unserer Vorfahren, die ihre besten Kräfte ohne Unterlass der Sache der Unabhängigkeit weiten. Anknüpfend an die glänzende Überlieferung der unvergesslichen Konstitution des 3. Mai 1793 das Wohl des ganzen gereinigten und unabhängigen Vaterlandes vor Augen und vom Wunsche beseelt, seine unabhängige Existenz, Macht und Sicherheit sowie die gesellschaftliche Organisation nach den ewigen Grundsätzen des Rechts und der Freiheit zu, äh, zu befestigen und zugleich die Entwicklung aller seiner moralischen und materiellen Kräfte zum Wohne der gesamten wiederauferstehenden Bevölkerung zu gewährleisten, Gleichheit, Achtung der Arbeit, gehörige Gesetze und den besonderen Schutz des Staates allen Bürgern der Republik zu sichern. So haben wir hiermit. Das heißt, angespielt wird hier einerseits eben auf den fortwährenden Befreiungskampf, ja, auf die Wiederauferstehung Polens, auf die, auf, die, auf, die, auf die fortschrittliche Tradition eben dieser Verfassung des 3. Mai. Müssen Sie, müssen Sie nachschauen. Also, die nach der ersten Teilung Polens verabschiedet wurde, also ein Reformwerk darstellte, das gegen die, äh, das die Teilung aufhalten sollte. Und gleichzeitig haben Sie aber hier mit der, äh, mit der allgemeinen Gleichheit, der Achtung, der Arbeit und gehörige Gesetze, haben Sie eben auch diese, diesen Teil darin, der auch das abzielt, was uns hier interessiert, nämlich Modernisierung, Gleichheit und so weiter. Ja. Ähm, das Frauenstimmrecht steht also in, im Zusammenhang ähm, mit dieser nationalen Befreiung. Ähm, und was ich eben an diesen beiden Plakaten äh, sehr schön finde, äh, ist, dass sie eigentlich genau die gleiche Bildsprache bedienen, ja? nämlich ähm, die, die Befreiung der Frauen Analogie zur Sklavenbefreiung setzen. Mit, ja, mit diesem Bild der aufgehenden Sonne als die Zukunft äh, der Menschheit und eben gleichzeitig den äh, zerrissenen Ketten, äh, wobei eben hier die Polen auf dem hat von 1907 so stärkerlich, stärker bäuerlich äh, äh, rüberkommt, ja, während auf dem Viertelblatt der österreichischen Zeitschrift für Frauenstimmrecht äh, sie eben hier ganz äh, im Sinne dieses äh, Wiener, äh, äh, ist das Sezession, also äh, dieses entsprechenden äh, Kunststils gehalten ist und äh, hier eben sozusagen anspruchsvoller ornamentiert ist und so weiter und stärkere Symbolik noch aufweist. Dass wir sind jetzt gar nicht mit den Vögeln beschäftigen wollen, nicht? Ja? Gut. Ähm, das Frauenstimmrecht ähm, und das allgemeine Männerstimmrecht habe ich ja mehrfach angedeutet ähm, zielt eben unmittelbar auf, auf diese Frage nach der sozialen Hierarchie und dem Verhältnis zu anderen Emanzipationsbewegungen. Die Konnex auch zwischen nationaler und sozialer Frage. Ähm, Und in diesem Zusammenhang eben auch auf das Verhältnis von bürgerlichen und sozialistischen Frauenbewegungen. Ähm, in, ähm, in der Logik der nationalen Bewegungen äh, es ist eben so, dass 1918-19 einen Neubeginn in Abgrenzung von den Vorgängerregimen darstellt. Das heißt, die restaurativen Kräfte galten wie schon gesagt als emanzipationspolitisch rückständig und Fortschritt im Sinne ähm, einer um, äh, umfassenden Demokratisierung ähm, war daher nur im Zuge einer allgemeinen Befreiung aus dieser Fremdherrschaft denkbar. Ähm, das äh, korrespondierte auch eben damit, dass die Männer der eigenen Nationen, ja, die Tschechen, die Slowaken, die Polen, weniger Privilegien besaßen, obwohl sie natürlich Teil teilhatten am Wiener Reichsrat und so weiter. Ja. Das heißt, Frauen wurden eben eingebunden in dieses nationale Befreiungsprojekt. Man wies ihnen aber dabei auch eine besondere Rolle zu, nämlich die Pflege der Sprachen, der Kultur und der Sitten. Es gab eben auch vielleicht stärker als in, als in anderen europäischen Regionen dieses weibliche patriotische Vorbild, ja, also sozusagen heroische Muster, die auch sich auf, also die, in die auch Frauen mit einbegriffen worden sein konnten, als Vorkämpferin. Und wichtig waren auch durchaus männliche Vorkämpfer als Vorboten des Fortschritts. Hier hat sich besonders auch etabliert als Figur der tschechoslowakische Gründungspräsident Tomasz Masaryk, ähm, der eben sehr früh für weibliche Gleichberechtigung gestritten hat. Übrigens auch im Zusammenhang mit einer sehr, sehr ausgeprägten Orientierung an dem, was man damals Sittlichkeitsfrage nannte. Ähm, also den Frauen eine höhere Sittlichkeit bescheinigt hat, also weniger Drogensucht und so weiter. Ähm, gut. Äh, das heißt, wenn es um Frauenstimmrecht und soziale Gleichheit geht, dann sieht man eben, dass hier es einerseits um die Partizipation des weiblichen Geschlechts geht, dass aber Frauen andererseits genauso wie Männer eben nicht in gleichem Maße gleich sind, sondern dass es unterschiedliche Differenzkriterien gibt, die hier miteinander verhandelt werden müssen. In der Soziologie nennt man das auch Intersektionalität. Diese, leider sind, sind Ich habe das nicht wiedergefunden im Internet und ich finde es aber total spannend. Ja. Äh, das sind diese Grafiken, die auf den Pariser Märkten kursiert sind, zur Zeit der französischen Revolution, die eben ähm, die, äh, die, die, den, den, den Wandel von der Stände zur bürgerlichen Gesellschaft zeigen. Ähm, und in den Schulbüchern ja, und eben auch heute im Internet findet man immer diese männliche Variante, ja, das heißt, die männliche Variante, wo hier eben der Bauer unterdrückt ist und der Edelmann, der Edelmann und der Bürger ja, ihn unterdrücken. Und das Gleiche sehen Sie eben hier für die Frauen. Ja, das ist sozusagen der Zustand, der überwunden wird. Und hier sehen Sie eben die, die Variante. Die männliche Variante von ich wusste es ja, dass wir auch noch an die Reihe kommen. Ja, also, hier ist der Bauer derjenige, der, der den anderen überlegen ist, und in der weiblichen Variante ist es jetzt eben auch die Adelige, die leidet. Das heißt, ich finde, diese wenn man, wenn man sich diese Bilder nochmal anguckt, ist eigentlich ganz klar, worum es geht. Es geht nämlich darum, dass diese gesellschaftliche Pyramide männliche und weibliche. Bevölkerungsanteile hat und dass die soziale Gleichheit und die äh, Gleichberechtigung der Frauen in einem äh, spannungsreichen Verhältnis stehen, das ich eben hier gezeigt habe, versucht habe, für die Region Ostmitteleuropa aufzuzeigen. Ähm, In der Forschung ist es heute unbestritten, dass die Modernisierungsimpulse auch auf die Vorgängerregime zurückgingen, also etwa ne, die, auch die, der, die innerhalb der Habsburger Monarchie, die, die, ähm, die Kämpfe um das Frauenstimmrecht, ähm, Institutionen wie die Staatsbürgerschaft, der Parlamentarismus und das Stimmrecht. Ähm, das Frauenstimmrecht ist aber eben auch der Erosion tradierter Hierarchien zu verdanken und der Tatsache, dass die Nation, beziehungsweise das, was man mit Volk ähm, assoziierte, häufig mit den ebenfalls benachteiligten Unterschichten zusammengedacht wurde. Und das war sozusagen das nationale partizipatorische Projekt. Ähm, 1918 19 ist auch im Kontext der Versailler Ordnung ein Aufbruch hinsichtlich einer umfassenden Modernisierung und Demokratisierung. Ähm, und das stiftet eben in diesem speziellen Moment ähm, eine... Tradition einer vergleichsbaren frühen Gleichberechtigung von Frauen im Kontext ähm, der Nationalbewegung und der Nationalstaatsgründung. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Stegmann, für diesen Vortrag, der, finde ich, sehr schön gezeigt hat, eben wie das... Ähm, die, die Nationalbewegungen eben mit diesen Emanzipationsbewegungen anderer Art zusammenhängen. Wir haben Zeit für Fragen. Ich habe ein Mikrofon, melden Sie sich, und ich gebe es rum. Noch mal Aber die dritte Frage dürfen Sie nicht auch stellen. Angesichts der er er Erfahrungen der Schweiz, dass ja die, das Stimmrecht alleine noch nicht wirklich die Beteiligung gebracht hat, äh, Kommt ja sofort auch hier die Anschlussfrage, wie ging es weiter? Ist das auch erforscht? Sind die Frauen auch gewählt ja. worden? Haben die Frauen auch die Frauen gewählt? Also mit dieser Frage habe ich natürlich gerechnet. <lacht> Deswegen habe ich auch mein Buch nochmal weiter äh, mitgenommen. Äh, also es ist äh, so, dass insgesamt sehr, sehr große Erwartungen an das Stimmrecht äh, gerichtet worden sind. Also insbesondere von den Frauenbewegungen. Und zwar noch nicht mal deswegen, weil es um die Zahlen der Partizipation an den Parlamenten ging. Also zwischen unter einem und um die 5% weiblicher Abgeordneter gab es beispielsweise im polnischen Sejm in der Zwischenkriegszeit. Es gab auch in der Tschechoslowakei irgendwie eine ziemliche... Äh, äh, aber nein, genau. Und was wichtiger aber ist, was, was wichtiger ist, ist, dass immer diese Vorstellung damit verbunden war und deswegen auch dieser Differenzfeminismus, ja. Man hat immer betont, Frauen müssten gleichberechtigt sein, weil sie eben andere Interessen als Männer haben ja? und weil sie anders Politik machen würden. Und, weil, und man hat eben damit sozusagen auch verbunden, dass die Welt besser werden würde. Anders kann man das nicht ausdrücken. Ja? Und, ähm, aber eben auch, dass man wesentliche Neuerungen durchsetzen würde, insbesondere im zivilrechtlichen Bereich. Also Stichworte wie ähm, Erbschaftsrecht. Ähm, äh, Scheidungsrecht, äh, Rechte unehelicher Kinder, äh, ja, also äh, der, unter anderem auch die Ausübung von bestimmten Berufen und so weiter, ja. Daran hat es im Grunde genommen am meisten gehabert und das hat unglaublich lange gedauert, weil diese Institutionen total träge sind. Und das, würde ich sagen, war fast noch die größere Enttäuschung, ja. Dass das ist da, wo es sozusagen, dieser, dieser Konnex sozusagen zwischen der Sklaverei in der Ehe und der, ja, der politischen Nichtbeteiligung, der war so stark in den Schriften der Frauen im 19. Jahrhundert, ja. Und das ist aber sozusagen in der Hinsicht überhaupt nicht zurückgewirkt hat. Ich glaube, das... Das war sozusagen die größte Enttäuschung. Und auch haben es diese Frauenbewegungen nicht geschafft, eine gescheite Traditionsfolge irgendwie. Also die haben sozusagen keine Töchter gehabt, wenn sie so wollen. Ja? Diese Bewegungen sind dann, also es gab zwar irgendwie zwischen, es gab auch jüngere, aber sehr viel vereinzelter. Das war eigentlich das Phänomen einer Generation, dieser ersten ja, Studentinnen, würde ich sagen. Anschlussfrage, die ein bisschen darüber hinausgeht, aber ich fand den Punkt auch ganz wichtig, den Sie angesprochen haben, eben diese starke Verbindung von Frauen mit Sittlichkeitsbestrebungen, Antialkoholismus, Wohlfahrtsvereine und so weiter, den es ja auch im Westen gab. Und wie hat sich das dann nach der ähm, politischen Emanzipation eigentlich ausgewirkt? Also haben Frauen gerade eben im Bereich Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit in diesen Ländern dann auch stärker Einfluss nehmen können? Haben Sie eine entscheidende Rolle gespielt, auch eben diese Sozialdiskurse und sozialen Praktiken und Sozialpolitik zu beeinflussen. Also ja, äh, die, wenn, wenn Frauen in den Ministerien waren, dann in den Sozialministerien. Ähm, ein ganz prominentes Beispiel ist die ähm, Minna Seppinen, glaube ich, die war wahnsinnig lange im finnischen Parlament und auch ähm, die erste Ministerin eben. Ähm, und äh, war, wo haben Sie noch, ja, was, was war das Erste, was Sie gesagt haben? Mich interessiert eben gerade wie so in Polen, äh, Tschechoslowakei, äh, ob die diese Sittlichkeitsbeschreibung oder wie soll so, ich sagen, ja. Lebensreform und Lebens Lebenswandel, Verbesserungen, diesen, dieser ganze Komplex, ob der auch stark von Frauen getragen wurde und, und ob diese politischen ja. Rechte ihnen auch geholfen haben, eigentlich in der Zwischenkriegszeit mehr Einfluss zu nehmen. Ja, das war, nee, genau, der Punkt mit der Sittlichkeit, das ist vielleicht noch wichtig. Also, das ist bei, diese, bei diesen Sittlichkeitsbestrebungen ging es eben auch, ähm, das hatte unmittelbar etwas auch zu tun mit dem Fortschritt an medizinischem Wissen. Es war unmittelbar ähm, auch. Ähm, und, und, und dass eben auch international verhandelt wurde, dieses medizinische Wissen. Und es ging zum Beispiel in dem Zusammenhang um die Abschaffung der reglementierten Prostitution, die seit Napoleon mit dem Code Napoleon nach Warschau sogar gekommen ist. Ja, also das heißt der Bestrebung der eindämmung von Geschlechtskrankheiten, indem man die Prostituierten regelmäßig untersuchte. Ja. Äh, Im Ersten Weltkrieg übrigens, also mit der Syphilis ist es auch ein, also, äh, ist wahnsinnige Verbreitungszahlen von Syphilis. Äh, also all diese, all diese Dinge spielten da eine Rolle äh, in dieser Sittlichkeitsbewegung. Und all diese Dinge wurden auch in, von der Frauenbewegung weiterhin in der Zwischenkriegszeit, ähm, und dazu gehört auch eben die Bekämpfung von Mädchenhandel, ja? äh, Frauen- und Mädchenhandel, die wurden weiterhin, standen die auf der Agenda. Und zwar interessanterweise eben auch gerade bei den internationalen Organisationen. Jetzt komme ich doch noch in die Schweiz, ja, zurück um zu meinem jetzigen Thema, weil diese internationalen Organisationen ja hier sind seit 100 Jahren. Ähm, und äh, weil die vielleicht auf dieser internationalen Ebene die Erfolge der Frauenbewegung besonders groß sind. Weil sie es geschafft haben, sich eben bei der International Labour Organization, bei der Weltgesundheitsorganisation und all diesen, ja, diese, diese Frauenfrage sozusagen auf die Agenda zu setzen. Und gerade bei diesen Themen, ja, Gesundheitsfürsorge, ähm, Mutterschutz, ähm, der Schutz von Arbeiterinnen, äh, also, ne, also äh, wie, wie nennt sich das jetzt, ähm, Mutterschutz, ja, also wenn, wenn man, wenn, vor und nach der Geburt, ne? so, äh, Verbot von Nachtarbeit von Frauen und all diese Dinge, die werden eben auch dann international durchgesetzt. Also so was was ja. eben im Sozialen Im klappt Sozialen, eher, aber, aber wenn es ja. wirklich dann ums, ums Zivilrechtlichen geht, ja. wenn es ums Geld geht, sage ich jetzt mal, ja. also auch mit Erbrecht und so weiter, ja. da greift es zu kurz. Da kommt man noch nicht weiter in den... Ja, Minuten. und es funktioniert sozusagen in diesen internationalen Wissensgemeinschaften, man spricht in diesen inter, internationalen Organisationen, von denen spricht man auch als Epistemic, Epistemic Communities, also Wissensgemeinschaften und da, äh, da steht das auf der Agenda, aber wenn es sozusagen vermittelt werden soll ähm, in das Familienleben, in den beruflichen Alltag und so weiter, da, wird es, ne, eben, da geht es auch um Institutionen, die schon länger da sind, die viel träger sind, die nicht neu geschaffen werden, ja? Und es macht vielleicht diesen Moment aus auch. Ja? es gibt diesen Neubeginn und es gibt diesen Überhang. Diese, das ist weg. gar Keinen Widerspruch gegen dieses gegen die universelle Einführung des Frauenstimmrechts in Polen und in der Tschechoslowakei. War man da so im nationalen. Nein, das war eigentlich am Ende des Ersten Weltkriegs so, und dieser nationalen Wiedergeburt, dass es gar keine oppositionellen Stimmen gab, weil das finde ich doch immer wieder recht interessant. Also die Sozialisten waren ja sowieso eigentlich. Also zwar waren die Sozialdemokraten waren für diese Reihenfolge in der Habsburger Monarchie, aber die internationale. Ähm, äh, also eigentlich hatten die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien das Stimmrecht auch international äh, ab, ich glaube, 1907 oder 1908 auf ihrer Agenda. Ja? Die, die liberalen und fortschrittlichen Kräfte, die waren hier sowieso sozusagen äh, auf der Seite der Frauen. Und die Konservativen, die haben jetzt eben die Gunst der Stunde gewittert, weil nämlich, das ist auch noch ein besonderes Paradoxum, ähm, man eben davon ausgegangen ist, dass die Frauen stärker konservative Parteien wählen würden. Ja? Das heißt, sie haben eben jetzt in den Frauen ganz einfach Wahlfolge ja. erblickt und deswegen waren sie dann auch dafür. Ja? Alles klar. Gut. <lacht> ein, ein pragmatischer Schluss. <lacht> Aber ja, glaube ich auch ein, ein guter Punkt zum ja? Nachdenken, ja. eben wie viele Faktoren hier eigentlich mitgespielt haben, mhm. und sich in einem Moment so getroffen haben, dass das alles möglich war. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich Ihnen allen herzlich danken fürs Kommen. Ich, sehe, ich hoffe, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Dann geht es um Rumänien, auch ein spannendes Beispiel eines neuen Staates nach ähm, dem Ersten Weltkrieg. Danke nochmal ganz herzlich an die Referentin und äh, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.